Kennst du, oder? Ja. So. Hab es noch Platz? Äh, ja. Gekochtes Gott. Wasser ja. ist in, in. Aha. Müsste im Lagerfeuer sein, ja. Weil ja. ich habe einen Messbecher. Normal kommt der ja da rein. Nee, brauchst du nicht. Du brauchst die Schale mit Wasser. Mhm. äh Grill und Kochtopf. Das müsste eigentlich schon drin sein. Ist drin, ja. Okay. Wunderbar. Oh, das Haus hier ist so schön. Welches Haus? Da, wo ich gerade bin. Das ist so schön. Ja. Mhm. Eisenstahl, das, das das tut jetzt alles noch. Ein bisschen durchlaufen. Mhm. Das Haus. Das ist nicht das, das hier, ne? Ja, Mit gut. dem Zaun hier, da. Das da müsste ist auch, schlicht. Da müsste, glaube ich, auch ein Pool im Garten sein. Also so. Umziehen können wir immer noch. <lacht> <lacht> da gibt's Topfpflanzen. Gehen wir da rein? Oder was wollte ich hier machen? Ich, äh, eigentlich wollte ich nichts machen. Ich baue jetzt gerade nur so die Autos noch ein bisschen an und habe auf dich gewartet. Okay. Ich, wenn, dann müsste ich aber eh erst mein Inventar mal kurz was essen, trinken, pipi, <lacht> alles machen. Nee, nee, bitte nicht, bitte nicht. Ja, hier im ich mach Garten. Mich, ich mache doch nichts bei ma dir. macht mich leicht nervös. So. Wegen die Schlangen, oder? <lacht> nee, wegen dem Ps -ps -ps -ps Geräusch. Echt? Okay. Hm. So, wir könnten gleich zuerst bei Crack a Book reingehen, wenn du möchtest. Jetzt über Nacht? Hm, ja, oder wir können noch warten. Dann mache ich erstmal... Okay. muss mir erstmal einen Weg ins Haus suchen. So. Ich hab's extra breiter gelassen. Das ist sehr lieb von dir. <lacht> Erstmal jetzt. Moped ausräumen. Inventar ausräumen. Kerzen so. aufhängen. Ich wollte Kerzen aufhängen. Die habe ich nämlich gerade voll. Okay. Äh, hier. Und so, das, das, das, das dann noch ein... Das kann hier rein kann. Hier. So. Dann haben wir da, wo hast du das? Cash da. Cash da. Haben wir eine Kiste irgendwo für, für das Moped? ne? Da ist Waffen. Achso, haben wir jetzt zwei Waffenkisten. Das, ist ja... oh, das, das, zack, zack. Heißt, das kann ich machen. So. Zack, zack. Dann mache ich daneben. Machen wir Dann. alles ein bisschen schick gerade. Quest-Items, dann mache ich dann da alles für Moped noch mit rein. Schlafsäcke, äh Quatsch, nicht Schlafsäcke. Batterien, Motoren. Der ist eigentlich zu klein. So. Schluss. Dann gehe ich nochmal eben runter. mache mein Moped leer. Komm an den Tag 19, wir noch ein bisschen Zeit. Das, das, das, das, das schon so. So. so. Ich ich mal wieder schnell nach oben dann Tag, hey, dann komm, ich baue hier wie gesagt oh, alles ein bisschen. Das ist ja schön. Pflänzchen direkt neben dem Schlafsack. Cool. Na klar. Und cool. später, wenn wir Farbe haben und so, dann malen wir uns das an, falls wir überhaupt wollen. Wenn nicht, machen wir das unsere. In unsere Luxusvilla. Mhm. <lacht> Die Luxusvilla. Warte mal, äh, den und. Zack, Zack, Zack, Zack. So. Also die Gartenhacke, die ich gefunden habe, packe ich jetzt übers Feuer rein. Mach das. das ist alles Essen. Gartenhacke. Essen? Mhm. Mhm. Okay. Mit dem baut man Essen an. <lacht> alles Essen. Kann ich ja. alles essen? <lacht> so. Da kommt die Tonne, die die Schatzkarte noch? da rein. weg. Ich bin gerade irgendwo, vorhin ja. irgendwo. Stahl. <lacht> Endlich kann man ein bisschen herstellen. Da hinten ist noch eine Kiste zu, aber das ist Ach, da ist ja jetzt Benzin. Warte. Okay. Ich komm, oh, was haben wir da? Was, was suche ich denn überhaupt? Welche ähm, Kiste ist zu? Äh, äh, warte. Gesperrt hier, ja. Ja, Mach die ich da. Auch. Okay. So. Dann schlaube ich direkt neben der Klappe. So. Wieso kommst du nicht zu mir da? Bei die Pflanzen? Ja, darf ich? Ja, logisch. Ich okay. okay. bin jetzt so alleine da drüben. Okay. <lacht> Kann schon umbauen, wie du willst. Da so. Da. So. Wie, wie du ja. magst. So schön. Äh, Achso, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Da rein. Ich die, die Pflanze. Äh, ja. schön. Bitteschön. So. Hatten wir hier irgendwo eine Klamottentruhe? Äh, ja, hier rechts neben der Werkbank. Weil da muss ich doch die Sachen immer zusammenbappen. Dann mache ich da ja. unter den Tisch da. Zack. Gut, dass okay. man sich daran erinnert. <lacht> Ach, warte. Zack. So. Vorsicht, bitte. Danke. Äh, sorry. Vorsicht, komm ich da jetzt nicht runter. Nee. Ah. ich bin okay, so. Ja ja. ich habe ja so meine Schwierigkeiten mit Leitern. Mhm, das kenne ich. So. Oder mit Türen. Nee, ja, du mit den Türen, ich mit Leitern. <lacht> so. So, dann haben wir das Möfken jetzt auch leer Katze. So weißt du was? Dann gehe ich mal kurz. Also gucken. Also gucken? Ich, nur so gucken. Ich. Nur guck so nur. gucken, okay. Kann ja schon mal ein bisschen Leder sammeln hier. Wir haben was, einen Haufen äh, Leder äh, da. Ah, Brauche ich nicht? Nee. Okay, schade. Wir bräuchten diese Tische. Welche weißt du, Tische? Wo man zusammensetzt und Arbeitstisch und so. Äh, die Armory habe ich dir oben schon hingestellt. Warte, Combine Station, Holz und. Ne, oh, 200 Holz brauche ich dafür. Okay. Hab ich. Kannst du die Aber herstellen? Ich, ich, find, ich kann die nicht herstellen, ne. Okay, ne, macht nichts. Dann hole ich mal eben Holz. kommt nämlich nichts, ne. Das macht nichts, dann okay, stößt mal zu Tasche. Gute Nacht! So. Oh ja. Und oh, ich habe gar nicht aufgepasst, ich habe voll Durst. So ging's mir vorhin auch. Und Hunger. So. Jetzt geht's mir wieder super. Was fehlt denn, um das zu reparieren? Arbeitstisch wahrscheinlich, oder? Ne, das ist Armory. Armory steht da schon. Ich kann jetzt die Stähle in die Feuerachs nicht reparieren. Das ist doch nicht zu fassen. Warte, warte, warte, warte. Chili ist unterwegs. Zu und einmal ab. Da steht aber auch nichts, was man nehmen kann. Das gibt's doch so. Guten Tag. Alle, hallo. So, jetzt hätte ich gern die Weinstation. So läuft in der Schmiede. Äh, Quatsch. Ähm. Im Arbeits. Danke. Werkbank. Arbeitswerkbank. Ja, <lacht> <Bank. Berg> cool. <lacht> Wir wirken in der Arbeitswerkbank. Du verstehst mich schon. Das ist schön. Klar. So. so. Nägel, Holz, Leder, Fleisch. Das. Das. Ich konnte das selber nicht glauben. Ach nee, jetzt habe ich das falsch gesetzt. Mist. Was, was, was, was, was? Jetzt steht der Betonmischer vor der Kombination. Jetzt, jetzt Müssen wir jetzt damit leben. Da ist ein Motor drin. Kann ich jetzt das nicht einfach nicht wieder schlimm. abreißen. Jetzt. Kannst du den nicht rausnehmen? Nein. Schade. Das kann man nicht abbauen, einfach. Hm. Das ist jetzt ärgerlich. Das ist Pech, dann. dann ist pech, pech. Ne? Das sag ich jetzt einfach mal so dann ist das halt so jetzt. eben dann haben wir Was da platz ich? für noch eine schmiede <lacht> ja. ich lasse jetzt bei zwei durchlaufen weil geht es schneller Hammer genau und jetzt Klauenhammer, zweimal. Läuft auch durch. Hm. Dann bin ich mal kurz AFK, ist das okay? Ja, ja klar, dann hätte ich dir sowieso jetzt gerne mal eben geschlagen. Was brauchen wir da jetzt wieder... Ich hab's gerade hergestellt, Zementmischer. Zim. Zum Zim. <lacht> Zim. Zim. Zimbali. So, geschmiedetes Eisenhammer, wunderbar. Haben wir ja alles. Ja, süße. Rezept. Zementmischer, genau. So. Ich tue dann mal was Sinnvolles in der Zeit, ne? Klauenhammer habe ich gemacht. Liegt in der Werkbank. Wunderbar, vielen Dank. Den hole ich mir gleich, wenn ich irgendwann wieder hochkomme. Jo. Wir haben 1 Uhr nachts. Mhm. Wow. Zeitrenn mhm. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass es schon zu spät ist. Oh. Hahaha. Ha, ha, ha. Du ja, ai, ai, ai, ai. hier sind ganz viele Zombies vor uns am Tor. Die schießen sich doch jetzt an, vielleicht kommen sie her. Na, Mädel. Ich gehe mal gucken. Ach, ich falle immer auf dieses blöde Nest rein hier. Ja, rennen im Kreis, das hilft bestimmt. Die kommen nicht her, die, die rennen im Kreis. Ja dann. Die haben Schiss vor uns, Chili. Ja, siehst du, guck mal, unser Ruf ist uns voraus. Siehst du, ich will gar nicht schießen, weil das, ist, das verbraucht Pfeile. Jetzt. Na doch nicht. Soll ich die mal kommen? Ja, komm! Komm! Oh nein! Das war schlecht! Mhm. Hättest du zu mir rennen müssen. Und der ist ja nämlich hm. in den Spikes gelandet. Ach, das macht nichts! Die, die dreht sich jetzt hier im Kreis! <lacht> so, jetzt aber. Sehr schön. Chili, du hast mehr Schießskill Sk als ich. <lacht> <lacht> nee, ich habe eine gute Armbrust, dank dir. Jetzt. <lacht> Wie viele Punkte hat sie? 250. Ey, super. Genial. Na? Das merkst du auch wirklich. Die vorher, die hatte 84. Mhm. Da merkst du jetzt schon den Unterschied. Mhm. Das glaube ich. So. La, la, la, la, la. Ich sehe schon, also. Garten ist geplündert, alles Eisen ist abgebaut. Naja. <lacht> ich hatte hier irgendwo Nest gesehen. Nest, Nest, Nest, Nest! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Boah, hier sind auch noch so viele Bäume. Die will ich aber jetzt nicht. Ach, oh, ist das herrlich. Na ja, komm. Wenn es ähm, gleich hell ist, sollen wir dann bei Crack a Book rein? Na klar. Auf jeden Fall. Okay. Dann werde ich jetzt noch ein bisschen Zeit vertreiben. La, la, la, la. Ich sammel bei Holz. ich okay, sammle Steine. Habe ich bloß nur 300 oder was? Das brauchen wir. Holz habe ich jetzt 700 in der Tasche. Ja. Sehr schön. Na, du rennst jetzt aber nicht im Kreis, nein. Da, wo du gerade vorstehst, was ist das? Eine Baustelle, Chili, da müssen wir hin. Okay, sollen wir das zuerst machen? Nein, wir gehen zuerst zu Cracker. Okay. <lacht> Baustelle ist auch. Ist lustig. O okay. Bisschen Jump and mäßig. Ach. Ach ja, Ein stimmt, ich Fall erinnere mich. Gibt's. Ich erinnere mich, du hast gesagt, ich soll vorgehen, wenn wir eine ja. in Ja. <lacht> ich gehe nicht <lacht> vor. <lacht> stimmt. In der letzten Session hast du mir das erzählt. Da gibt es auch eine Folge mit Jack's Play, kannst du dir anschauen. Mhm. Dann weißt du schon mal, wo die Minen liegen. <lacht> okay. Ich will dich ja da nicht reinrennen lassen. Nein, natürlich nicht. Deswegen gehe ich ja auch vor, ne? Hm. <lacht> nee, das haben die mit mir echt so abzogen, gell? Aha. Und ich, Und wusste, ich wusste gar nichts. Ich habe dich wenigstens vorgewandt. <lacht> okay. Okay. Das ist, das ist gemein. Ja, das ist gemein. Die haben bestimmt voll Spaß gehabt, ne? Angel hat sie geschöpft. Okay. Und die Mädels werden nämlich zusammen. <lacht> ah, der rennt durch. durch. Das gibt's nicht. Chili, der ist jetzt ohne Scheiß, ist der ohne, äh, durch die, den Zaun kommen. Du, das glaube ich dir so. Boah, der ist aber schnell hinter dir her. Ja, ich bin mal bei den zwei. Oh, oh. Na? Oh, oh. Was ist Au. jetzt? Hast du ihn auf dich gezogen? Ja. Ja. War ja, war ja wieder klar. Meine Beschützerin. Die. So, tadaan. Das war's! Schön. Ich gucke jetzt aber mal eben, ob der den Zaun da ohne mann der, der, der Zaun ist kaputt. Guck mal hier. Ey, der hat den in zwei Sekunden da, kaputt gemacht. Da! Der Zaun ist kaputt, jo. Ich lüngere schon mal so rein. Ich jo, da war, da war kaputt, das habe ich nicht gesehen gehabt. Nee, alles gut. Weil ich hab Der den kommt, kommt da eh hm? nicht raus da hinten, den schieße ich jetzt durch das Gitter abweich. Ich hab <lacht> den da noch hinter dem Zaun stehen sehen, deswegen. <lacht> <lacht> <lacht> ja, der hat den Eroki zu Der Halbstarke. Hm. 30 Leben? Was ist passiert? Ich hat mich einmal gehauen, nur. Okay. Oh, hier gibt so viel zu looten. Ähm. Oh ja, das ist Paradies hier. Ja. Yep. Ich freue mich auf Crackerbook. Hoffentlich, hoffentlich findest ein paar schöne Rezepte. Ja, und das ist noch nicht alles, ne? Also dahin gerade auf der Karte, da geht es ja noch. Ja. ja. wir haben nur einen kleinen Teil von der Stadt gesehen. Hm. Ah, jetzt weiß ich, was ich mir nur herstellen wollte. Eine Schaufel. Aha. Ah, da muss ich hoch, brauche ich Stahl. Wir haben doch zwei Schaufeln. Haben wir die da, oder haben wir die... Ich glaube, die haben wir in der anderen Basis gelassen, weil ich habe jetzt keine Schaufel mitgenommen. Ach stimmt, stimmt, das war in der anderen Basis, genau. Wir haben mal gedacht, Clay haben wir sowieso, brauchen wir jetzt keine Schaufel. Okay. Aber der Clay ist jetzt fast alle. Hi. Und jetzt, wenn es so nacht ist, ist doch eine gute Beschäftigung. Ja. Solange die uns in Ruhe lassen hier. Ja, wir haben ja alle killt hier außen rum. <lacht> In der Früh kommt dann die Obligatorische Horde. Ja, yippie. Die, die müssten wir auch ganz gut schaffen. Haben wir genug Pfeile? Ja, ne? Ja. So, Zementmischer ist fertig und jetzt stelle ich ganz vorsichtig hin und zwar an der richtigen <lacht> Stelle. <lacht> ja. Das sind doch nur drei Motoren, glaube ich, in der Kiste. Also drei Versuche hättest <lacht> nee, nee jetzt, sind, jetzt ist nur noch einer drin. Oder zwei. Achso. Zwei. Na ja, gut.